What is it? Is it like some kind of banana? This is the Kuk of the Year, the award for the worst movie of the year. You like it? Sure. <laughs> <laughs> Wir befinden uns hier vor dem Paläde Festival in Cannes. Wir sind wieder hier vor dem Paläde Festival hier in Cannes bei den 66. Cannes Filmfestspielen. <lacht> Q-Kit ist für mich eine Möglichkeit, sich zu wehren. Deswegen ist es schon mal viel besser als die Goldene Himbeere. Die Goldene Himbeere ist ja auch ein kritiker Geschichtel, Das heißt, dort sitzen ja irgendwelche, die glauben, sie sind besser als wir. Bei Q-Kit darf jeder. Das finde ich ganz fantastisch. Ich finde es total lustig, dass es sowas gibt und dass man das macht. Und ich werde das nächste Mal auf jeden Fall mitstimmen. Ich finde es einfach großartig, weil, weil eine.